Willkommen zu S&P Online Schulungen. Heute mit einem, meinen Augen, sehr spannenden Thema: erfolgreiche Businessgespräche führen im Vertrieb mit Kunden. Und ja, ich denke, es ändert sich und wandelt sich gerade eine Menge. Ähm, einmal der persönliche Kontakt, der aktuell nicht möglich ist, hin natürlich auch zum virtuellen Kontakt. Und wo kann man es denn nicht noch besser trainieren? als wie gleich im Rahmen einer Online-Schulung hier seine optimalen Skills zu finden, um auch in virtuellen Zeiten seine Kunden optimal zu erreichen. Welche Verhandlungstechniken funktionieren überhaupt noch? Also wie kann ich eigentlich auch den Kunden am besten abholen? Wie schnüre ich mein Produkt- und Leistungsangebot so, dass es auch in einer virtuellen Umgebung sehr, sehr gut funktioniert? Aber natürlich auch ganz klassische Elemente. Für den persönlichen Kontakt. All das werden wir uns heute ansehen im Rahmen unserer S&P Online-Schulung. Und ich darf Ihnen den Fahrplan zum heutigen Tag gleich mal zeigen. Ähm Wie sieht unser Drehbuch aus im Rahmen erfolgreiche Businessgespräche, Online-Schulungen? Und Sie sehen auch schon bei sich auf dem Bildschirm einmal rechts der Referent. Und alle anderen Teilnehmer sind Sie mit Namen eingeblendet. Wir können hier also wunderbar interaktiv arbeiten und uns austauschen. Ich bitte Sie auch, ruhig Fragen zu stellen. Sie müssen nicht extern in Chat rumgehen. Sie können direkt Ihre Frage an uns richten. Wir können diskutieren ähm, im Rahmen der Problemstellungen und auch gemeinsam, und das, hier auch, das ist ja auch letztendlich die Idee vom Unternehmerforum, gemeinsam Lösungen erarbeiten. Und für den heutigen Tag haben wir den folgenden Spannungsbogen äh, zusammengestellt. Aus der Praxis, für die Praxis. Und ich darf Ihnen das kurz mal hier mit darstellen. Die sieben effektivsten Vertriebstechniken. Im Fokus steht natürlich der Nutzen für den Kunden. Wo ist der wunde Punkt? Ähm, wie können wir ein optimales Lösungspaket für den Bedarf des Kunden erarbeiten? Transportieren an den Kunden, sowohl persönlich, per E-Mail, aber natürlich auch online. Wie kann eine strukturierte Kundenakquise auf allen Kanälen, wie sie uns heute zur Verfügung stehen, stattfinden? Das zweite Kapitel ist dann der Aufbau des Verkaufsgesprächs. Und da natürlich im Fokus, welche Einwände werden typischerweise geltend gemacht. Und wir sehen immer im Einwand auch die Chance bei dir. Einwand signalisiert uns letztendlich das Interesse des Kunden. Und der dritte Part, professionelles Preismanagement. Welche Pricing-Modelle, innovativen Pricing-Modelle stehen Ihnen heute zur Verfügung? Nützen Sie die schon für Preis- und Leistungsangebot? Wir probieren hier verschiedene Pricing-Ansätze natürlich aus. Damit Sie in der Praxis auch gut arbeiten können, Sie natürlich, so wie Sie es auch gewohnt sind von uns, ähm, Checklisten und Tests. Das heißt, Sie können hier wunderbar auch dann Ihren Weg ausprobieren und umsetzen. Sie sehen ja auch gleich unseren Leitfaden, erfolgreiche Kommunikation in schwierigen Situationen. Auf was kommt es an? Mit den verschiedenen Modulen, die Ihnen hier zur Verfügung stehen ähm, und die wir Ihnen hier zusammengestellt haben. ja Für uns der Fahrplan im Rahmen von Online-Schulungen. Wir werden die verschiedenen Fallstudien natürlich, so wie sie es auch in einem offenen Seminar gewohnt sind, gemeinsam lösen. Wir arbeiten uns Lösungsansätze. Sie können es auch immer gleich hier entsprechend ähm, individuell nachvollziehen. Ähm, wir werden uns überlegen, was sind gute Akquise-Möglichkeiten die wir hier natürlich gemeinsam für uns sammeln und bekommen natürlich zu unseren individuellen Lösungen dann auch noch eine Online-Dokumentation mit zugesendet, sodass Sie auch alle Ergebnisse auf Ihrem Arbeitsplatz haben werden. Und ja wie in einem realen Seminar, wo auch immer in Deutschland, holen wir Sie hier ab im Rahmen unserer Online-Schulungen. Sie haben alle Möglichkeiten, sich auszutauschen mit den Teilnehmern auch kontrovers zu diskutieren, nach optimalen Lösungen zu suchen. Ich kann Sie nur einladen, das Seminar Online-Schulungen von SP zu testen, es mal auszuprobieren. Sie werden staunen, was alles heute in unserer virtuellen Umgebung möglich ist. Fast wie live, fast wie persönlich. All diese Vorteile, keine Reisezeiten, keine Reisekosten haben Sie. S&P Online Schulungen. Wir freuen uns, wenn Sie sich an uns wenden, entweder per E-Mail oder auch gerne persönlich per Telefon. Wir geben Ihnen gerne noch weitere Tipps. Kurz nochmal die Vorteile für Sie. Sie bekommen zum Thema Online Schulungen einen Link. Es ist nur ein Klick. Sie sind live mit dabei. Sie können sofort mit uns kommunizieren. Sie bekommen Sämtliche Seminarunterlagen, so wie Sie es kennen, auch nochmal als elektronische Dokumentation, sodass Sie das volle Servicepaket haben mit einem riesen Vorteil. Sie haben keine Reisezeiten, Sie haben keine Reisekosten und keine Hotelkosten. Unser Achtens ein sehr, sehr rundes Paket. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.